Shalom, Shalom, ja, geliebte Geschwister, ich bin hier heute in Dresden bei einer wunderbaren Familie und zwar messianischen Juden. Es sind Sinti uh, on fire, mit Feuer für Jesus und ich habe ja lebenslänglich immer nur geträumt, mit Kindern Israels zu dienen und heute darf ich hier den Melvin. Ja. kennenlernen mit einer wunderbaren Frau und zwei, drei herrlichen Kindern. Und er hat, ich habe gehört, du hast ein wunderbares Zeugnis, ja. Ja, genau, richtig. Wie Gott dich zu sich gezogen hat. Ja. Und, und das wollen wir jetzt auch anderen mitteilen. Denn, wisst ihr, jedes Leben ist es wert, ein Buch zu schreiben. Weil jedes Leben eine, eine Schöpfungsgeschichte Gottes ist. Und besonders, wenn Menschen wie du von Gott gezogen werden. Richtig. Ja, und du schaust aus, als hättest du auch den Ampf ein echter Sünder zu sein. <lacht> <lacht> und Gott hat aus dir einen echten Heiligen gemacht. Amen. Amen, danke Er braucht Jesus. radikale Menschen, die, ja und der Teufel sucht auch radikale, ja. Aber den hat er verloren hier. Halleluja. Halleluja. Würdest du uns jetzt dein Zeugen sagen? Bitte? Ja klar, also ähm, ja, mein Name ist Menowin äh, Fröhlich, heute nur noch Menowin, damals Menowin Fröhlich. Ja, das ist ein toller Name. Genau. Richtig. Ähm, ich bin in Bayern geboren, also in München geboren, ja. in Ingolstadt groß geworden und dann äh, mit, ähm, ja, mit äh, vor 15 Jahren dann nach äh, Hessen gegangen, in den wunderbaren Odenwald und da wohne ich jetzt mit meiner Frau und mit meinen Kindern. Und ja, viele da draußen äh, kennen Menowin Fröhlich. Ähm, wenn der Name Menowin Fröhlich kommt, verbindet es jeder mit Drogen, Alkohol, mhm. Knast. Mhm. Und ja, so eine Geschichte halt, ne? Und ähm, ja, also ich bin, ich bin äh, in einer, in einer, in, in einer Sinti-Familie groß geworden, weil ich bin ja Sinti. Und ähm, bin aber unter ganz, ganz krassen Umständen groß geworden. Also meine Mutter war heroinabhängig. Oh. Ähm, Vater war auch heroinabhängig. Meine ähm, Geschwister sind alle in Pflegefamilien groß geworden. Und ich war praktisch das einzige Kind, der noch da war und der das halt alles miterlebt hat, wie ja, wie da Drogen eingenommen worden sind und wieder die Partys gefeiert wurden und sowas. Ne? Das habe ich als kleiner Junge halt äh, miterlebt und aber immer wieder die Liebe zur Musik gehabt. Also während andere Kinder mit Matchbox-Autos gespielt haben oder sowas, war ich immer an CD-Playern und habe immer versucht irgendwie eine CD reinzumachen und zu hören und dabei getanzt, so wie mein Kleiner gerade rum. Ja, genau. Genau, das Aber allergleiche. Er macht's gleich schon. Ja. <lacht> genau und ja, also es ist, ist halt, es ist, es ist, als es dann so weiterging, also mein Vater, hat meine Mutter auch immer geschlagen. Dich geschlagen? Mein, mich und meine Mutter auch ganz viele. Und dann sind wir irgendwann mal abgehauen von meinem Vater. Und dann ist meine Mutter das erste Mal ins Gefängnis gekommen und ich bin dann praktisch bei meinen Tanten groß geworden. Und da habe ich mich immer. Ich habe mich immer alleine gefühlt. Das heißt, ich habe immer in meinem Leben nach etwas gesucht, wo, wo Wärme ist, weil ich mit so vielen Ängsten groß geworden bin. Und ich habe mich auch immer die Frage gestellt, warum passiert das mir? Wo ist meine Mama? Wo ist mein Vater? Und das war das war so eine Sache, die, die mich ja, immer traurig schüttel. gemacht haben ja, Acht. Und ähm, ich wurde auch immer ausgegrenzt, also auch bei meiner Familie war es immer so, weil ich ja die Loli, also meine Mama heißt Loli und weil ich der Sohn von der Loli war, war es automatisch schon so, dass man gesagt hat, nee, mit dem nicht. Ne, da, da, da ist nichts Gutes. Ne? Ja, und hab dann... Meine Gefühle und all das, was ich eigentlich so immer sagen wollte und, und das, was, was ich eigentlich raus äh, äh, sagen wollte, habe ich in Musik gefunden. Und das konnte ich nur mit Musik machen. Ne? Also meine Gefühle ausdrücken und sowas. Das habe ich früher erkannt und habe dann mit neun Jahren schon angefangen, irgendwie mit meiner Stereoanlage, die ich damals bekommen habe, mit Mikrofon und sowas, meine eigene Melodien aufzunehmen und habe praktisch meine ganzen Gefühle runtergeschrieben. Mhm. Ne? Und da ging das halt irgendwie in, in meine Jugend auch rein. So, ich bin gerne zur Schule gegangen, aber irgendwann ging das dann los, dass ich dann angefangen habe, Drogen zu nehmen. Ich bin mit 14 das erste Mal ins Gefängnis gekommen und habe dann äh, angefangen, Joints zu rauchen, Bier zu trinken und bin mit 15 Jahren schon in Diskotheken äh, rumgelaufen. Weil da meine Welt war. Da war diese Welt, wo ich diese Anerkennung bekommen habe, die ich eigentlich, nach der ich mich immer gesehnt habe. Diese Liebe, die, die, die jemand mir gefällt. Zu hat. Jemand, jemand zu sein. Jemand zu sein. Richtig, jemand zu sein. Und als ich da das Mikrofon, Ich wusste, wenn ich das Mikrofon in die Hand nehme, dann bin ich jemand, weil ich wusste, was ich drauf habe. So, ne? Und damit habe ich die Menschen fasziniert. Schon seit kleinen Jungen jung. Und, ähm, Das ging aber schnell in eine andere Richtung halt, ne? Das ging halt in die Richtung, wo ich, wo man dann gesagt hat, wie du kannst mit 15, also meine Tante hat gesagt, du kannst mit 15 nicht in den Diskotheken rumhängen und dies und das. Und ich habe mir gedacht, ey, die verstehen mich nicht. Ich will Musik machen. Es gab für mich keinen Plan B. Es gab nur, nur diesen Plan A. Ja. Bis es dann halt so weit kam, dass ich dann irgendwann mal eine große Jugendstrafe bekommen habe von zwei Jahren und vier Monaten. Ich dann aus dem Gefängnis ausgebrochen bin, aus dem Jugendgefängnis. Und äh, bei, also in der Flucht, als ich auf der Flucht vor der Justiz war, habe ich dann meine ersten drei Kinder bekommen. Ich habe ja Teenager noch, aus meiner ersten Ehe. Genau. Und äh, habe mich dann nach drei Jahren äh, selbst gestellt und habe dann gesagt, okay, ich möchte jetzt meine Kinder wirklich versorgen. Also ich muss jetzt Verantwortung übernehmen. Bin dann nochmal mal ins Gefängnis, also weil ich ja die Stressstrafe noch absitzen musste. Im laufenden Leben auch wenn ich das Und dann äh, kam ich raus und bin dann zu DSDS gegangen. Und dann hat der Teufel richtig angefangen, mit mir zu spielen. Dann hat er mir alles gezeigt. Er hat mir alles gezeigt. Aber es war für mich noch unbewusst. Ich war, ich habe das, ich habe diese Sache nicht so an mich rangelassen, dass ich damit geprahlt habe, wer ich bin. Sondern der Teufel hat praktisch das gegeben. Und in, mit dieser Geschichte habe ich also habe ich ja, durch das habe ich ja diese Liebe auch dann zu meiner Familie bekommen, die ich immer haben wollte. Und deswegen habe ich viel verrückter daran festgehalten und habe trotz ganzen Drogensachen so, ich bin ja dann voll in den Kokain reingefallen und bin dadurch dann von Bühne zu Bühne gehetzt. Weil das Kokain hat mit mir nicht das gemacht, was es eigentlich mit Menschen macht, wo die Menschen erzählen, die sagen immer, oh, die sind so gut drauf so euphorisch. Ich war immer... Paranoid. Ich wollte immer alleine sein. Ich wollte von nichts wissen. Und dann ging das so weit, dass ich, ähm, ja, wie gesagt, immer von Bühne zu Bühne gerannt bin, nur um dieses, um dieses Geliebt zu werden, festzuhalten. Immer zu sein. Ja, genau. Und das ging dann so weit, es ging so weit irgendwann. Ich habe dann, Gott hat mir dann die, meine wunderbare Frau, die Shenai, geschenkt, die wirklich, wir sind jetzt am 5., 5. 13 Jahre zusammen. Sind noch verheiratet und diese frau hat mit mir alles durchgestanden also sie ist immer bei mir geblieben in den schwersten zeiten und haben dann auch noch mal gemeinsam drei wunderbare kinder gesunde kinder bekommen. danke jesus dafür aber dann ging es bei mir los also es wurde dann bei mir nur noch schlimmer weil ich habe dann drogen eingesetzt um gefühle wegzudrücken und dann ging das in diesen selbstzerstörungsprozess ich wollte nicht mehr leben weil ich gesagt habe, okay, was hat das alles noch für einen Sinn? Die Menschen kommen zu mir, die sagen zu mir, hey Menowin, du musst aufhören, du hast Kinder. Und dann fängst du an zu erkennen, dass du es gar nicht mehr kannst, dass du so tief drin bist, dass du gar nicht mehr aufhören kannst. Und dann habe ich ja so ein Doppelleben geführt. Zu Hause war ich Vater und Ehemann und wenn ich draußen war, war ich Schaumann. Und das war ganz schlimm für mich. Richtiges Doppelleben hier. Ja. Boah, das war so schlimm für mich. Und natürlich kannst du dir auch vorstellen, was ich da für Menschen getroffen habe auf dem Weg. Also ich war schon kurz, zweimal davor, ich war schon zweimal in Situationen, wo man mir hätte das Leben nehmen können, wo man hätte mir das Leben nehmen können. Ich war schon so oft in Situationen, wo ich mir selber das Leben nehmen wollte. Also der Teufel hatte mich genau auf seinem Spielfeld. Und er hat mit mir gemacht, was er will. Und wenn ich wieder so ein bisschen, immer so ein bisschen wegkam von der ganzen Geschichte und immer mehr jetzt so leicht wieder ins Licht wollte, dann kam wieder 20.000. Ah, aber die natürlich von irgendwoher her kamen, ne? So, und, und, und so ging das immer weiter und weiter und weiter. Und den wunderbar, den Jerome kennst du ja auch. Ja. Ne? Und ich und der Jerome haben eine gemeinsame Vergangenheit. Ja. Wir beide haben damals, wir waren, also wir beide haben gerne gelebt. Wir haben viel Kokain gezogen, wir haben, also der hat mich angerufen, der Jerome war in Nürnberg, ich war in Ingolstadt. Ich habe mich immer angerufen, Cousin, komm vorbei, die Stars und feiern und hin und her. Und dann hat der Jerome ja ganz, ganz, ganz ähm, ja, lange Knast, also er hat die Gefängnis gekriegt, da war dann was ich, acht Jahre im Gefängnis und nach acht Jahren kommt er raus und sagt, Gott hat mir gesagt, was ich, das, was, ich soll dir erzählen, was er in meinem Leben getan hat. Und als ich ihn nach acht Jahren das erste Mal wieder gehört habe am Telefon, ich war ja fertig, also du musst überlegen, kurz bevor noch, zwischen ist so, dass ich ähm, in der ganzen zeit in diesen acht jahren habe ich dir erzählt ist das ging das jetzt mit, mit bühne von bühne und qualen und koks und allem drum und dran und ich war dann so fertig dass ich 160 kilo gewogen habe ich ah. habe einen blutzucker gehabt auf nüchteren magen von 300 mhm. ich war fertig ich war wirklich am ende und ich wusste jetzt muss irgendwas passieren und ich habe schon immer mit also ich habe schon immer an jesus Geglaubt, also schon als kleiner Junge, das, was man in den Schulen erzählt hat, ne, was so in der Bibel steht, seine Geschichten und so. Ich habe nie daran gezweifelt. Ich habe immer geglaubt, dass Jesus das, das gibt. Ich wusste das. Ich bin auch mit dem Glauben groß geworden. Ich habe viele Menschen gesehen auf der Kanzel, die darüber geredet haben, wie Gott ihr Leben verändert hat. Und ich habe mir immer gewünscht, das will ich auch. Aber wo ist es denn? Warum kriege ich es nicht? Warum kriege ich es nicht? Warum kriege ich es nicht? Das stand, war so meine Frage. Und bis Jerome dann kam. Ne? Und der Jerome kam dann und ich, wu ich wusste ja schon, wer, wer ist Jesus und, und, und alles. Ich wusste das ja schon, ne, alles. Aber als ich gespürt habe, als der Jerome mich angerufen hat und gesagt hat, Menorin, ich muss dir erzählen, was Gott in meinem Leben getan hat, weil er das so möchte, dass ich dir das sage, habe ich diese, diese Ruhe und diesen Frieden in seiner Stimme gehört. Der Sound von seiner Stimme und all das, was auf mich kam, war so... Und ich habe gemerkt, ich so, okay, alles klar. Da ist was. Da ist er. Er hat es mit ihm gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, und jetzt bin ich jetzt, weil da habe ich irgendwie ja, war, jetzt die Zeit. Es war echt. Ja, es war echt. Es war authentisch. Es war sehr authentisch. Es ja. war nicht mehr ein Jesus, der draußen, sondern ein Jesus, der den Jerome verändert. Ja, und das hat mich so fasziniert, aber das, das, das gibt es doch nicht, ne? Und der Jerome hat schon eine neue Identität gehabt. Ja, genau, die ich noch nicht hatte. Ja. Und. Dann haben die Filme, dann haben wir lange im Konto. Also wir haben dann öfter mit anderen telefoniert, weil ich habe gespürt, es tut mir gut, es tut mir gut. Und ich, die Jungs waren dann alle im Auto gewesen, Max, Lia und so, glaube ich, und, und Jerome. Und dann haben die zu mir gesagt: Hey Männer, wir wollen für dich beten. Wir haben jetzt den Impuls zu beten. Und ich habe gespürt, okay, jetzt passiert. Jetzt wird was passieren. Ich bin dann ins Schlafzimmer gegangen, habe die Tür zugemacht, habe mir Kopfhörer geholt, damit ich ja jedes einzelne Wort verstehe, was sie sagen. Habe mich aufs Bett gelegt und habe gewartet, was sie sagen, und habe meine Augen zugemacht. Und in dem Moment, als die Jungs gebetet haben, ist in mir was passiert. Ich habe eine Kraft gespürt, Maria. So Gehen was habe ich vorher noch nie in meinem Leben gehabt. Gib die Gänze her. Und ich auch gerade. Ja. Und, und auf einmal, als wir fertig waren, habe ich gesagt, okay Jungs, alles klar, ich muss meiner Frau wir hören uns dann. Ne? Ciao. Und ich bin aus dem Zimmer rausgerannt und mit so Schenner. Ich habe gesagt, Schenner, Und die Schenner guckt mich an. Ich habe gesagt, Schenner, jetzt wird endlich wahr. Jetzt kommt endlich das in unser Leben, was wir uns immer wünschen: Frieden. Gott, Gott kommt jetzt bei uns in unser Leben. Und die Schanne guckt mich an und sagt: Hast du irgendwas genommen gestern? <lacht> die hat gesagt: Ich bin nicht mehr normal. Sind bei dir nicht bist du noch normal oder was ja, ja, los ja. Mit dir? Und und das hat mein Leben verändert. Und dann ging's so und dann habe ich gewusst: Okay. Und ich habe das dann voll zugelassen. Ne? Ich habe das total zugelassen, bis es dann wirklich so kam und ich dann hier in Radebeul. Durfte mich dann, ich durfte mich dann taufen lassen, ich bin dann getauft worden. und Als Erwachsener, ja, untergetaucht, untergetaucht in den getaucht, Tod entdeckt. und in die Auferstehung Jesu Christi ja. im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Halleluja. Halleluja. Wunderbar. Und er hat mein Leben verändert. Amen. Und du bist heute ein, so ein Zeugnis, sage ich dir. Weil, weil du, hast, du hast ein Zeugnis, was war und was jetzt ist, sind zwei verschiedene Welten. Ja. Zwei verschiedene Dimensionen, du bist in keiner Weise mehr der Mensch, der du vorher warst. Ja. Halleluja! Jetzt hat Jesus die Kontrolle übernommen ja. in deinem Leben. Und er hat dir sein Leben geschenkt und dein Leben auf sich genommen, ja. dein Alters. Wunderbar. Das ist ein wunderbares Geschenk. Also ich freue mich so, wisst ihr, ich bin so dankbar für solche Zeugnisse, die wirklich noch also es ist nicht Religion, was wir hier hören, das ist Lebensveränderung. Ja. Das ist ein, ein total verlorener Mensch, kommt in eine neue Dimension des Lebens, des Friedens, ja. der Freude, der Kraft, ja. der Auferstehung. Er weiß, der alte Mensch ist tot und der neue Mensch lebt. Und du hast jetzt die ewige Herrlichkeit vor dir. Vorher war es die ewige Hölle, ja. aber jetzt hast du die ewige Herrlichkeit vor dir, weil Jesus hat bezahlt. Ja. Und es ist vollbracht, Halleluja. ich danke, ich danke dir dieses Zeugnis und ich bete jetzt, oder bitte dich, dass du betest für Menschen, die dich hören, die noch auf der anderen Seite sind, des Kampfes, das, ja, den Frieden nicht haben, ja, noch nicht wissen, wer sie sind, dass du für sie betest, ja. dass der Heilige Geist sie berührt. Bitte. Wollen wir das jetzt machen? Jetzt, ja. Vater, ich danke dir so sehr, Herr, dass wir heute hier, hier sind, Herr, dass ich heute hier sein darf, Vater, dass ich auch hier mit Maria sein darf, Vater, und damit wir dieses Video hier machen dürfen, Herr. Und ich bitte dich so sehr, Vater, dass die Menschen, Herr, die dieses Video sehen, sollen, Herr, dass sie es sehen werden, Vater, und für alle anderen Menschen, Vater, die die dich brauchen, Herr, die noch in der Welt sind, in dieser dunklen Welt, dass du sie durch dieses Video und durch dieses Zeugnis und durch diese Worte, die wir jetzt sprechen, Vater, in dein Licht bringst, Herr, Vater, ich danke dir so sehr, dass ich diese Reichweite nutzen darf, Vater, um deinen Namen zu preisen, zu ehren und zu loben, Vater, und es, es freut mich so, Vater, es freut mich so sehr, dass ich das jetzt machen darf, Herr, dass ich dir dienen darf, Vater. Und ich bitte dich jetzt, Herr, dass du wirklich diese verstockten und harten Herzen weich machst, Amen. dass du kommst, Vater, Amen. mit deinen heiligen Händen her und deine Hände auf ihre Herzen legst, Vater. Amen. Und ich danke dir, dass ich ein Sprachrohr für dich sein darf, Amen. Vater. Und ich bitte dich, Herr, dass du die Türen aufmachst, Herr, wo sie zu sind, Vater, dass die Menschen zu dir kommen dürfen, Herr, ja. zu dir kommen und deine Amen. Herrlichkeit spüren dürfen, Amen. wie gut du bist, Herr. Und ich danke dir, Vater, dass ich ein lebender Beweis bin, dass Jesus lebt, Danke, Jesus. Ich danke dir so sehr, Vater. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Jesus. Danke. In Jesu Namen. Ja, in Jesu Namen. Und Vater, Halleluja. wir bitten dich, dass jeder, der dieses YouTube jetzt hört, nicht mehr weiterleben kann, wie er gelebt hat, Jesus. weil Gott dich liebt, Jesus. weil Gott dich will. Weil Gott für dich seinen Sohn gesandt hat, damit er den Tod stirbt, den du verdienst, damit du leben kannst, und zwar ewiges Leben. Und ich bitte dich jetzt alle, die das möchten, sprechen mir nach. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich erschaffen hast. Ein einmaliges, wunderbares Geschöpf Gottes. Ich danke dir, dass ich einmalig bin, dass ich, eine, dass ich deine Kreativität auf der Welt verkörpere. Danke. danke, Vater. Und danke, Vater, dass du mich so liebst, dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast. Danke. Dass er für mich den Platz einnimmt, den ich verdiene. Danke. Nämlich, dass er den Tod für mich bezahlt. Danke. Danke. Und ich frei werden darf von jeder Verdammnis. Und ich bitte dich, Vater, dass du jetzt meinen Geschwistern die Gnade gibst, zu sagen, Herr Jesus, ich öffne dir mein ganzes Leben. Halleluja. Und ich lade dich ein. Komm als mein einziger Erlöser, Nein. als mein einziger Herr und Meister, als mein bester Freund, mein großer Bruder, als mein Bräutigam, als mein Auferstehungsleben, als meine Weisheit, als, meine, als mein Gehorsam, als meine Liebe, als mein Alles in allem. Und Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, dass du tausende von Menschen durch dieses Video, durch dieses Zeugnis von allen in eine Herausschleuderst aus der Finsternis in das Licht und sie erleben, Jesus lebt, Jesus ist der Erlöser der Welt, er kann nie eine Religion zu stiften, sondern das Reich Gottes auf die Erde zu bringen. Und ich danke dir, Herr Jesus, jetzt für jeden, der hier mitgebetet hat. Halleluja. Ich bitte dich, gib ihnen eine, eine tiefe Liebe zu deinem Wort. Lass sie das Wort Gottes lesen, Vater. Halleluja. Und lass sie hören. Denn du sagst, wenn wir auf dich hören und tun, was du sagst, Halleluja. dann wirst du uns segnen, dass wir uns Schauer nicht mehr nachkommen. Und das erlebe ich in meinem Leben in Afrika, wo ich Tausenden von Menschen aus der Armut helfen darf und hinein setzen in ein Leben der Würde, in ein Leben der Liebe, in ein Leben Halleluja, der Gemeinschaft. Danke, danke, danke, Vater. Und ich bete, Vater, dass keiner, der jetzt es gehört hat, von dieser Botschaft losgelassen wird. Danke, Jesus. Dass jeder durch deinen Heiligen Geist, Vater, gezogen danke. wird in eine heiße, leidenschaftliche Liebesbeziehung mit dem König aller Könige, danke. mit dem Herrn aller Herren. Jesus. Jesus Christus. Halleluja. Der, der gekreuzigte, begrabene und auferstandene, der heute zu Rechten des Vaters sitzt und der um jeden Menschen auf dieser Erde wird, kommt zu mir. Denn ich habe alles bezahlt. Und ich mache dich frei von jeder Verdammnis. Vater, ich bitte dich, wirke durch dieses Video und bring tausende von Menschen in eine heiße, innige, persönliche Liebesbeziehung. Mit dir, dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Halleluja. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und wenn du jetzt weiterhin wirklich jetzt das gehört hast und das, was dir gemacht hat, ja, dann, ähm, dann bleib dabei. Glaube nicht den Lügen, die der Feind, der Amen. Satan dir versucht zu sagen, dass du nichts wert bist. Nein, du bist was wert, denn du wirst geliebt, so wie du bist. Amen. Amen. Shalom, shalom.